Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, Black Ops 3. Ja, ihr werdet gleich sehen, dass wir ein bisschen replayen müssen. Tja. So. Aber nicht viel. Ah, jetzt kommt der Port direkt schon. Ich dachte, wir hatten ein bisschen mehr Zwischen. Ne, dann sind wir ja richtig hier. Sehr gut. Achso, den muss ich zuerst wieder schwächen, ne? Mhm. Kurz nachladen. Ach scheiße, das geht jetzt ewig. Sehr interessante Wahl, dass wir in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Auf jeden Fall. Ich habe dreimal getroffen. Was soll das? das? Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl für die Story. Haben wir es endlich? Ja, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich. Gestern weiter gespielt. Aber okay. Wir töteten sie. Wir haben alle kaltblütig ermordet. Ich erinnere mich, aber ich spüre die Erinnerung nicht. Verliere ich den Verstand? Ist das die Hölle? Sarah. Ich muss wissen, wo Taylor ist. Es ist außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Du solltest nicht hier sein. Ist der Sarah. Du musst bei mir bleiben! Nach der Entdeckung des Geheimprojekts suchtet ihr nach Salim. Wir lieferten Infos über Corvus und die Geheimstation an die Immortals. Ihre CDP-Kontakte brachten uns nach Ägypten. Als wir Salims Position hatten, schlugen wir mit einem NRC-Angriff zu. Was war denn so wichtig an Salim? Der Doktor wusste als Einziger etwas über den Wald. Taylor war besessen, wie wir alle. Er meinte, nur dort wären wir sicher. Wo bist du hin, Sarah? Hast du einen sichereren Ort gefunden? Wir versteckten uns in den alten Aquiferen und überlegten, wie wir Salim schnappen. Die Aquifer? mobilen Wasserraffinerien draußen in der Wüste. Ist das Taylors und Maretis Ziel? Das muss es sein. Kane müsste die genauen Koordinaten ermitteln können. Sarah, was ist passiert, als du Salim geschnappt hast? Was passierte in Kebesche? Was hat er dir gesagt? Wir müssen es wissen. los, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg hier. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts Falsches gemacht. Sie waren ein Teil des Ganzen. Vom CIA-Gedankenkontrollprogramm. Taylor, wir kriegen Besuch. Hall, na los, mach! Was wollen Sie von mir? Erzählen Sie mir vom vereisten Wald. Der Wald ist nichts. Nur eine im Verstand der Patienten eingepflanzte Idee damit sie nach den Experimenten Frieden finden können. Genau, das illegale dni experiment Verborgen hinter einer Konzernfassade, ein Projekt mit über 300.000 Opfern. Ich konnte nichts dafür. Etwas ist mit der Software passiert, die die Erfahrungen der Testsubjekte gestreamt hat. Das Projekt war nicht mehr unter Kontrolle. Ich trage keine Schuld. Wer denn dann? Wer dann... Das Projekt unterstand den Weisungen von Sebastian Krüger. Ein führender Kopf bei Coalescence. Nach dem Desaster flog er zu ihrem Hauptquartier in Zürich. Danke. Eine Simulation, oder? Wie im Training. Ein Test für mich. Ich weiß es. Es ist keine Simulation. Es ist real. Du hast gehört, was der Doktor sagte. Der vereiste Wald ist nicht real. Er dient dazu, die Testsubjekte zu beruhigen und zu kontrollieren. Du jagst etwas, was nicht existiert. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was da passiert. Was Alles klar. Ich spiele jetzt Zombie-Modus. Oh ja, wir spielen Zombie-Modus. Und ich komme hier nicht raus. Ich kenne doch die Stage. Hallo. Hallo. Wusste doch, das kommt mir bekannt vor. Ähm, Links irgendwo sind noch. Ist der gerade... Ach da. Das ist eben das Problem mit diesem Ding, dass man am Schluss nicht mehr unterscheiden kann zwischen Wahrheit und äh, virtueller Welt. Jetzt habe ich meine Achlade unterbrochen dafür. Okay, wenigstens one-hitte ich alles. Das ist ja irgendwann beim Zombie-Modus nicht mehr möglich. Die Map kommt mir scheiße bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Ich habe Black Ops 3 nie gespielt mit dem Zombie-Modus eigentlich. Lass. Sie. Geh ja. Nein. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Hier bist du! Och, schade, das funktioniert nicht. Platzen die brennenden Zombies nicht? Ich dachte, die platzen und explodieren. Das hat jetzt doch eine gewisse Schwierigkeit. Elektrischen in einem sterbenden Gehirn: ein DNI-Kurzschluss, eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken zur Hälfte wahr zur Hälfte Fantasie. Das DNI zeigt mit Zombies nicht an. Muss ich hier sterben, damit ich gewinne? Wie ich Nein, muss ich nicht. Ich würde sehr gerne... So, ich weiß nicht, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden. Bitte. Töte mich. Lass mich gehen. Muss ich das wirklich tun? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. In dieser weiße Wald okay also hat es sich gelohnt sie sind bei den aquiferen alles okay Okay. mit dem interface lief etwas sehr sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. Da war etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist. Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Ja, ja, das Risiko einer künstlichen Intelligenz, ja. Und Sarah war so weit. Sie wusste nicht mehr, was real ist und was nur eine, eine virtuelle Welt war. Und ich glaube, diese Gefahr kann alle bedrohen, weil die ganzen Trainings am Anfang... Ich wusste auch nicht, wann sind wir jetzt in der echten Welt und wann nicht. Das war so richtig unklar. Und Das ist ja auch der Sinn davon irgendwie, dass man da halt sagen kann, ja. Ich habe noch irgendeinen Brandstifter bekommen. Setzen Sie vier Zombies in Brand. Ja, okay. Aha. Und wie gehen wir so kurz zu Kleider checken das neues Ja, der gefällt mir auch nicht wirklich Was sind denn Dienstakten Ach so Kampagnendekoration. Ich hab Dekos. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Das sind Sammelstücke. Wahrscheinlich sind es die Sammelstücke. Mach dich bereit. Wir starten einen Luftangriff auf die Aquifer Bohrplattform, wo wir Taylor und Maretti vermuten. Wir genießen auch diesmal wieder die Unterstützung der ägyptischen Armee. Wie machen Sie das, Kane? Trotz der NRC-Besetzung. Verlieren Sie nie die Hoffnung. Vielleicht kann das WA es Ihnen eines Tages vergelten und Ihnen die verdiente Unterstützung geben. Ich muss nur kurz gucken, ich spiele auf dem Chaos Tree und ich muss nur kurz gucken, dass die zwei vollgepusht sind. Das gefällt mir, weil es nur eine Person trifft, ehrlich gesagt. Und hier kann ich dafür sorgen, dass die Leute meinen, dass ein Robot aus der Luft angreift. Das ist auch geil. Das ist auch wirklich cool. Äh, hier nehme ich die Kampfsaison von, von drei Feinden. Das war das Problem. Ich nehme fünf. Dann, wenn ich upgrade. Komm, ich mache das einmal. Dann habe ich meine... Ich glaube, das mache ich einfach kurz. Ich, tue mal, ich mache mal meinen Castry ein bisschen größer, weil... Ein simulierter Angriff ist auch recht sie. Tödliche Elektro-Menschen ist, ist auch eine kurze Abklingzeit. Und der kann einfach mal, ohne dass ich drauf schieße, die, die Treibstofffässer explodieren lassen. Ist auch nice eigentlich. Ich guck mal kurz in den Waffen zuerst. Level 5, was ist die Maximalstufe? 6? Ach, steht natürlich nicht toll. Wahrscheinlich 6. Aber dann bleibe ich noch bei meinen Waffen. Und ich rüste meinen Chaos-Tree mal fertig auf. Ach so, ich habe keine fertigen Kits mehr. Scheiße, okay. Aber jetzt habe ich ganz viele Fähigkeiten frei. Ich meine, auch die Fässer und die Luftjagen und so kann nützlich sein, tatsächlich. Das feld ist eine neue Waffe. Aber ich bleibe bei meinem Stil. Das Doppelsprung und die andere Fähigkeit... Der Granatenschutz gefällt mir doch sehr gut. Was ist da genau passiert? Vom Granaten bei mir. Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann, die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war in ihrem Verstand, ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben, Taylors Team... Sie haben es geweckt. Es ist in Ich glaube, es bringt sie wohl hin. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendrix. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendrix, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Ich Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Barretti nicht wieder verlieren. der gehört mir. Oder auch nicht. Feuer! So. Ich kann ihn nicht abschütteln. Wendemanöver. Komm ja schon. Ich hab den anvisiert. Jetzt. Boom, Tada. Wir müssen uns an der Plattform treffen. Verstanden. Wir räumen hier noch auf und passen unseren Vektor an. Einfach alles rein. Ach, das kann ich frei fliegen, wie geil. Äh, ja. Ich töte mal alles ein bisschen so. Ja, hoffe ich doch. Deswegen habe ich es ja gemacht. Der versteckt sich da hinten. Und da draußen stehen noch zwei. Klar, Mama. Konzentriert euch auf die Luftunterstützung, während wir uns um diese Kommunikationstürme kümmern. Dann gehen wir mal rein. sind noch Feinde. Okay, ich glaube, ich sollte nicht gucken, wo die auf mich schießen. Das kommt nicht gut. Ja, blöd gelaufen, ne? Der hat vorhin die ganze Zeit geschossen. Jetzt ist da noch ein Fenster. Der Ja, mein, mein Double Jump ist echt praktisch hier. Äh, okay. Na ja, mach ich schon. <lacht> Von rechts ist mir ausgesehen rechts, oder? Oh. Ah, hey, cool, ich habe mein Schutzschild, also ich will das mal ausprobieren. Ach, cool. Okay, bis ich sie verletze halt, dann checken sie es wieder. Und, naja, ich kann drauf schießen, es ist nicht so, dass es irgendwie drei Schüsse braucht es eigentlich. Okay, wir kriegen noch Besuch von dem Panzer. Bist du. Zulügst du meine Ver Verbündeten jetzt unverwundbar? Ah, ich wollte den zuerst punchen. Okay, der hat mich zuerst gepuncht. Jetzt schon zu gehen ich glaube da ist noch was versteckt aber irgendwie nicht ich glaube das war vielleicht war das nur für die feinde Hi. okay das war jetzt echt schlecht für die gegner ich konnte mich da einfach durchmogeln Schuss. Dankeschön. Ich glaube, es gibt einen Bonus, wenn ich die Kleinen töte. Das ist eine verdammt powervolle Waffe hier drin. Oh oh. Na okay. Und wir gehen wieder rein, so wie es aussieht. Da vorne ist die nächste Kommunikationsstation. Bewegung. Ciao. Ja, ich bin schon am Nachladen, ganz ruhig. Mhm. Ja, dann sehe ich wenigstens wer von denen Keynes. Und das ist dasselbe wie vorher nochmal. Das heißt, Kane kommt und macht das wieder. Kane kommt von nirgendwo. Uh, das macht weh, das macht weh. Ja. Äh, uh, ich soll vielleicht bei ihr bleiben. Ist eh unverwundbar. So ich mach mal wieder das äh, komische da ist ein Roboter, Achtung. problem ja ich habe die granate gesehen okay ach so die ist gestorben mit mir die kann tatsächlich sterben Wow. okay ich probiere nicht mehr, die Gegner zu verwirren. Mach ich doch. Ach, das ist eine Granate abbekommen, mal wieder. Die Kackner sind echt aggressiv. So, ich bin gerade recht konzentriert, um die Feinde wirklich zu finden. Weil das ist jetzt echt mühsam. Jetzt wird es recht schwer. Ich finde nicht, dass die denn gegen mich benutzen können. Da war noch einer. Die ganze Stage nur, damit da ein paar Gegner spawnen können. Nicht schlecht. und weg weg weg weg weg weg weg weg ich will da nichts zu tun haben. Dem NRC Punkt danach sind die Ziele in den unteren Ebenen und wollen einen Evakuierungsplan koordinieren. Wir sind aber eher da. Also los. Konnte ich den Haley also die das Flugzeug nicht dazu benutzen, dass ich was ist McCain alles verstanden. Äh was ist mit McCain ernsthaft? Okay, Kane, Kane bleibt einfach da. Okay. Naja, wir sind vorhin da natürlich. Hallo? Ach, jetzt ist Kane da. Ich will aber da drüben hoch. Ich bin zu gut. Ach, das zählt sogar. Ja, okay. Ja, dann... Ganz schön, was zu schwimmen. bleiben Atme! Wieso, wieso sind meine Systeme runtergefahren? Habt eine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix, vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Sein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein: ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Aber zu. Sie verzehrt. Egal, wie das Ding funktioniert. Was es auch will. Ich bin auch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mache ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär, abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Okay, ich probiere. Äh, ich habe jetzt mein Mikrofon weggedreht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Okay, so geht's. Es ist einfach, meine Stimme kommt es nur noch von rechts für euch wahrscheinlich, aber... Es tut mir leid. Aber ansonsten kommt mein Atem mit. So, und jetzt... müsste ich die Folge eh langsam beenden. Wir spielen noch ein bisschen. Ich mache längere Folgen aus. Ja, dann hau rein. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Treffen sie sich mit Kane. Kane ist hier, Ziel erreicht, toll. Ach fuck. So, ich will meine Sprengfähigkeit haben, wenn Roboter kommen. Diese Kacke, leckt mich! So. Ne, wie lange Nachladesequenz? Dankeschön. Ja, ich weiß, dafür habe ich über ein doppelt so großes Magazin. Ich beschwere mich ja nicht, deswegen. Sind die Roboter so schwer, dass die einfach am Boden stehen können? Okay, die Kabinett, die funktioniert unter Wasser nicht. Ah, Granaten anscheinend schon, weil die sind schwer genug, dass sie nach unten treiben. Mhm. Ah, fuck jetzt habe ich nachgeladen wegen vier Moment. So. Ja, ich muss mir abgewöhnen, mit der Waffe immer nachzuladen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es okay. Immer mehr. Ach, scheiße. Ist wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du bleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig. Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Kane legt sie dir auf dein Hand. Los! Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche Energieflieger. Muss ich mich jetzt entscheiden? Verstanden. Sind Und auch nicht. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. Verstanden. Ich sehe sie auch. Greife an. Wir können sie Mit Nur nicht langsamer. Erfasst. Rakete unterwegs. Sorge weniger. Mhm. Eine von 10.000 Sorgen hier. Ich habe... Ah doch, ein MG habe ich, aber... Das MG bringt nicht viel. Krieg denn sogar mit dem MG klein, geil. Das wollte ich machen jetzt. Okay, der sucht schon das nächste Ziel jetzt. Das ist auch okay. Und wir gehen in den speziellen Modus. Ach was, zwei Gegner, das schafft ihr jetzt noch, bitte. Okay, das sieht verdammt geil aus mit dem Vogel, der da rauskommt. Das sieht wirklich verdammt cool aus. Ich bin ja dran. Hinten müsst ihr dann selber gucken, bitte. Da könnt ihr das auch nicht. Ab, jetzt. Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kane. Was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendeinen Vorschlag. Reingehen. Einfach. Männer sind schon auf dem Weg dorthin. Verstanden. Stoßen jetzt dazu. Einfach pushen. Da kann ich da kann es sich alle mitnehmen. Vielleicht aufräumen macht es nachträglich einfacher weil hier habe ich keine Munition hier kann ich einfach ballern und los geht's Drück so. ich habe vorhin Angst gehabt dass meine Drohnen vielleicht nicht funktionieren äh, wegen dem sandsturm dass die keine gute Zielvisierung bekommen, aber das war wohl unbegründet, so wie es aussieht. Hi. Nope. Ich gehe mal kurz von hier oben ein bisschen Schutz. Ich schicke noch meine Drohnen los und dann muss ich mich irgendwo abseilen jetzt. Okay, das hat er gelaggt. <lacht> Geil. Cinematic geladen. Nein. Alter, du läufst mir voll in die Fresse. Was ist anderes, wenn ich mit dir fertig bin, Kollege? zwar ein Bestatter! Jawohl! Sorry, der war richtig scheiße, ich weiß Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ah, der darf einfach zweimal hauen, was soll denn das? Ich wechsle wieder auf die Pistole, die ist angenehmer gleich. Slow motion! Wir jetzt aus dem Slow Motion nicht mehr. Ach, der ladet jetzt in Halftime nach. Nein. Als ob wir jetzt nicht mehr aus der Slow Motion rauskommen. Haha, du Noob, du triffst mich nicht. Kann es das sein, dass das Spiel leicht verbuggt ist oder ist das gewollt? Weil auch das Sound, ich kriege einen MG-Sound. Fuck, ich habe wieder nachgeladen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sollte nicht mehr in Slow Motion sein hier. Das war ein Speicherpunkt da. Weil da bin ich ja gestorben und neu gespawnt. Ich lade das mal neu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir laden das einfach neu. In der nächsten Folge sind wir dann soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!